Herzlich willkommen zum Webinar Datenschutzmanagement nach der DSGVO. Wir machen gleich mal den Sprung auf die nächste Folie. So, Wenn es soweit geht. Jawohl, perfekt. Jetzt sehen Sie uns mal so ein bisschen im Bild. Ich mit Brille heute, weil ich sonst nichts erkennen kann. Dann Michael Bayer als Datenschutzbeauftragter der Bredis GmbH. Und der Timo Schwarz, auch als Datenschutzbeauftragter der Bredis GmbH. Ich selbst werde das versuchen zu moderieren. Wir starten mal gleich ein bisschen mit der aktuellen Situation. Unser Unternehmen selber möchte ich aber auch noch mal in ein, zwei Sätzen vorstellen. Die Bredis GmbH ist ein Braunschweiger unternehmen jetzt im 31. Jahr. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter und sind in den Bereichen Softwareentwicklung, Qualitätssicherung, UI, UX, Datenschutz, Weiterbildung Natürlich dem Thema Digitalisierung und damit in Verbindung mit Datenschutz tätig, ist heute auch das Hauptthema. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal gleich in unser heutiges Thema. Wie ist die aktuelle Situation? Nun, der 25. Mai ist jetzt genau ein Monat vorbei und das BDSG, wie wir es kannten, ist Geschichte. Das DSGVO nach EU-Recht und das BDSG ist in, nicht in Kraft getreten, sondern wirksam geworden, und das bedeutet, alle Übergangsfristen sind vorbei. Ich zitiere mal den Spiegel heute. o -Ton. wir nennen uns nur noch Callcenter. Das sagt eine Sprecherin des hessischen Datenschutzbeauftragten, dem Professor Dr. Ronellen Fitsch. Und so ist es auch tatsächlich. Die Behörden ja, haben mehr oder weniger Land unter. Aber dennoch ist es so, dass erste Abmahnungen erfolgt sind. Zwar sind die Behörden jetzt noch zurückhaltend, jedoch geht man davon aus, dass es nur vorübergehend ist. <lacht> Pardon. Die Behörden müssen also erstmal sortieren, sprich sich selbst gerade auf die neue Situation einstellen. Unabhängig davon bedeutet dies, dass Unternehmen verpflichtet sind, ein Datenschutzmanagement einzuführen, das den Schutz der personenbezogenen Datenunternehmen sicherstellen soll. Also sprich wirklich, das Unternehmen datenschutzkonform zu machen. Und genau das wollen wir ja heute besprechen. Das ist das Thema des Webinars oder sind die Themen, des Webinars, also einmal, was Datenschutzmanagement ist. Ich fasse die Fragen mal ein bisschen zusammen. Sie können sie jetzt in Ruhe hier lesen. Vielleicht noch mal ein Hinweis zum Webinar an der Stelle. Das ist natürlich keine Rechtsberatung, was wir jetzt hier machen, aber es ist halt so, dass wir sicherlich oder Sie sicherlich auch etliche Fragen haben. Wir versuchen am Ende des Webinars die Fragen zu beantworten, aber ich denke mal jetzt aufgrund der zahlreichen Zuhörer, wenn wir nur ein paar beantworten können, der Chat läuft weiter. Das heißt also, Sie können, wenn Sie wollen, uns Ihre Kontaktdaten im Chat hinterlassen. Wenn Sie es wünschen, schreiben Sie das bitte dazu, was wir dürfen. Wenn wir Sie anrufen dürfen, bitte oder per E-Mail, dann müssen Sie es bitte auch entsprechend so formulieren. Wir werden versuchen, Ihnen dann weiter zu helfen soweit uns das möglich ist. Ja, was ist Datenschutzmanagement? Wie soll in der Praxis ein Datenschutzmanagementsystem in einem Unternehmen aussehen, um alle Vorgaben zu erfüllen? Wie können die gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen des Datenschutzes systematisch geplant, organisiert, gesteuert und kontrolliert werden? Diese Antworten geben wir Ihnen im Webinar und da schalte ich mal auf die nächste Folie um. Es geht um die sogenannten Datenschutzrichtlinien und ich hatte mal vor Jahren ein Vortrag gehalten. Da ging es um das Thema Formulare, Formulare, Formulare von der Wiege bis zur Ware. Und tatsächlich ist es so, dass Sie auch heute noch umfassend dokumentieren müssen. Das werden meine beiden Kollegen gleich nochmal im Detail erläutern. Es heißt jetzt für Unternehmen wirklich sicherstellen, erfüllen und nachweisen der Vorgaben. Ansonsten tatsächlich, es gibt wirklich hohe Bußgelder, Schadensersatzansprüche, Strafen und ganz viele Dinge, die Sie nicht dokumentiert haben, sind wirklich Bußgeldtaten. Bestände. Deshalb steigen wir mal ein in das Thema und da frage ich gleich mal den Michael. Jetzt kommen wir zu den Grundlagen des Datenschutzmanagements. Sie sehen hier vier Artikel, haben wir mal angeführt und wir werden uns jetzt in diesen 30 Minuten immer noch auf die wichtigsten Aspekte konzentrieren können. Meist gehört noch viel mehr dazu. Aber Michael, welche erforderlichen Vorgaben sind dann entscheidend oder worauf kommt es dabei an? Ja, danke Andreas. Also, die, so wie du auf deiner Folie drauf hast, die vier wichtigsten Punkte sind sicherlich äh, zunächst die Grundsätze der äh, Verarbeitung personenbezogener Daten, die in Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung äh, hinterlegt sind. Und der wichtigste Aspekt, den äh, du jetzt auch schon angesprochen hast, ähm, ist auf jeden Fall die Nachweispflicht, die äh, Verantwortliche und Auftragsverarbeiter genau. haben in diesem Zusammenhang, also die Rechenschaftspflichtigkeit. Das ist auf jeden Fall neu durch die Datenschutzgrundverordnung, deswegen ist das auch so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt, den man jetzt beachten muss, das war im alten bisherigen Bundesdatenschutzgesetz so nicht mhm. der Fall. Äh, ja, weiterer Punkt, Basis, Basis der gesamten Datenschutzorganisation, des gesamten Datenschutzmanagements ist äh, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten äh, gemäß Artikel 30 DSGVO, ähm, wo also beschrieben wird, was, welche Daten werden überhaupt verarbeitet, zu welchem Zweck und äh, und noch ein paar weiteren Informationen. Ähm, Artikel 32, die da an Sicherheit die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen, die schon aus dem BDSG Alt bekannt sind vom Begriff her, äh, gibt es weiterhin in der DSGVO in einer durchaus verschärfteren Form noch. Und ähm, ein wichtiger letzter Aspekt, die Anschlussfolgeabschätzung, die unter bestimmten Umständen erforderlich ist äh, und in Artikel 35 DSGVO gefordert wird. Genau, herzlichen Dank. Und wir werden das gleich im Detail an auch nochmal etwas vertiefen. Ich schalte mal in die nächste Folie um. Entscheidend ist dabei jedoch folgendes, die konkrete Umsetzung. Also was bedeutet das, Timo? Ja, konkret bedeutet, bedeutet das, dass die Datenschutzorganisation so umgesetzt werden muss. Also man muss anfangen, erstmal eine Richtlinie festlegen, wie der Datenschutz in seiner Firma organisiert werden soll. Und diese Richtlinie muss dann aber auch gelebt werden. Das heißt, es reicht nicht, wenn man den Datenschutzbeauftragten hinsetzt und sagt, hier macht man eine Richtlinie, sondern es muss müssen alle, ähm, alle Mitarbeiter, alle Vorgesetzten im Unternehmen mitziehen, äh, entsprechende, entsprechende Multiplikatoren darstellen, entsprechende Schulungen anbieten, damit alle Mitarbeiter, nicht nur die, die gerade immer damit zu tun haben, sondern alle Wissen, wie sie im Datenschutz sich zu verhalten haben und das Unternehmen dann nicht in die Schwierigkeiten. Genau, das ist wichtig, dass wirklich jeder einzelne Unternehmen erkennt, dass das jetzt nicht nur ein Thema des Datenschutzbeauftragten oder des Geschäftsführers ist. Da kommen wir auch gleich zum Datenschutzbeauftragten. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, ab wann dieser benannt werden muss oder nicht. Vielleicht können wir das im Nachgang nochmal oder vielleicht gibt es auch Fragen in diese Richtung, sondern wir wollen jetzt mal besprechen, was sollte in dieser Richtlinie definiert werden in Bezug auf die Mitarbeiter? Also wie und wann müssen Mitarbeiter den Datenschutzbeauftragten einbinden oder informieren? Michael, wie ist ja. da die Situation? Ja, okay, danke, Andreas. Also ich fange vielleicht mal so an. Der Datenschutzbeauftragte ist ja der, äh, wenn man es so nimmt, der, der verlängerte Arm der Aufsichtsbehörde im Unternehmen, wenn man das so sehen mag, der ist auf jeden Fall derjenige, der sich äh, darum kümmern soll, äh, um dass die Datenverarbeitung personenbezogener Daten entsprechend äh, den Vorschriften äh, geschieht. Das heißt, er ist eine Vertrauensperson, die auch für die betroffenen Personen da ist. Äh, ist also für alle Beschwerden von betroffenen äh, äh, Ansprechpartner, ganz vertraulich. Ähm, alle Betroffenen können sich jederzeit vertraulich, das ist wirklich, dass wir, da gilt wirklich das wir Augenprinzip, äh, an den Datenschutzbeauftragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen und darauf hinzuwirken, dass jegliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die insbesondere neu eingeführt oder verändert werden, datenschutzkonform, rechtskonform sind. Dafür ist es wichtig, dass er und zwar von der Geschäftsleitung, von, der, von dem Verantwortlichen in alle. Prozesse mit bezogen, bezogen, bezogenen Daten eingebunden wird, von Anfang an. Das heißt, wenn es um Einführung neuer Systeme geht, wenn zum Beispiel Newsletter versendet werden wollen oder andere äh, Werbemaßnahmen stattfinden sollen, wenn externe Dienstleister eingeset, eingesetzt werden sollen, Stichwort Auftragsverarbeitung oder äh, Online-Marketing-Maßnahmen äh, stattfinden, die eben auf der Webseite des Unternehmens äh, eingesetzt werden. Äh, in all diesen Fragen und weiteren darüber hinaus ist der Datenschutzbeauftragte immer zu konsultieren, ist ansprechbarer der Geschäftsführung und aller Betroffenen. Ja, danke Michael. Das heißt also, man erkennt schon an diesen wenigen Sätzen, dass der Datenschutzbeauftragte wirklich eine wichtige Funktion im Unternehmen hat. Jetzt gehen wir mal einen Schritt in die Praxis mit der nächsten Folie. Und zwar geht es um das jetzt, wie es im Juristen- oder Beamtendeutsch heißt, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Es gibt kein sogenanntes öffentliches. Verfahrensverzeichnis mehr, was im BDSG der Fall war. Jedoch ist der Verantwortliche halt verpflichtet, weiterhin ein Verzeichnis zu führen. Und da gehen wir gleich den Schritt in die nächste Folie. Timo, da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie sollte man denn vorgehen, um ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten in der Praxis zu erstellen? Als erstes muss man wissen, welche, an welchen Stellen, in welchen Geschäftsprozessen man überhaupt Personenbezogene Daten verarbeitet. Das heißt, die müssen gesammelt werden aus dem gesamten Unternehmen und äh, aufgestellt werden. Und dann müssen für jedes, jede einzelne dieser Verarbeitungen dann festgelegt werden, festgeschrieben werden. Warum verarbeite ich das? Also, was ist der Zweck dieser Verarbeitung? Welche Kategorien sind beteiligt? Wie lange werden Daten gespeichert? Und noch diverse weitere Punkte. Ähm, das sind einige der Musspunkte. Es gibt auch noch Kannpunkte, da ist das Unternehmen frei, wie es das gestaltet? Ja, also man sieht, es ist eine ganze Menge. Ich habe mal versucht, ein bisschen hier so ein Formular einzublenden, mit dem wir arbeiten. Das ist jetzt nur die Seite 1 von etlichen Seiten. Also sehr detailliert und wenn man mit Kunden nicht nur spricht, sondern das dann auch umsetzt, dann merkt man erst, was das für ein enormer Arbeitsaufwand ist und ja, da werden die Gesichter manchmal etwas länger. Das war das eingangs erwähnte Formulare, Formulare und das Interessante oder das die Situation ist die, dass wir wirklich jede, jeden Prozess machen. Das ist ein wirklich hoher Aufwand. Deswegen sage ich immer, ob man uns benennt oder nicht, aber auf alle Fälle was tun und möglichst externen Datenschutzbeauftragten Beauftragten den Kopf frei hat, um ja seinen eigentlichen Job im Unternehmen zu tun. Wir Vielleicht noch ein Satz zu uns, was wir machen. Also Wir sind überwiegend jetzt benannt worden, wie es ja jetzt ab 25. Mai heißt, von Unternehmen. Aber wir beraten auch gerade Konzerne, wenn es darum geht, den datenschutzkonformen Unternehmen umzusetzen. Kommen wir nochmal zum nächsten spannenden Thema, was jetzt hier neu ist, die Datenschutzfolgeabschätzung. Ne, gemäß Artikel 35, das war die sogenannte frühere Vorabkontrolle. Michael, Frage an dich, wann muss denn diese noch zusätzlich durchgeführt werden? Ja, da werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen drauf eingehen auf das, was die Behörden mittlerweile veröffentlicht haben. Und zwar ist in der DSGVO festgelegt, dass die Aufsichtsbehörden eine Liste der, der Verarbeitungsvorgänge, der Verarbeitungsprozesse veröffentlichen müssen, bei denen eine Datenschutzfolgeabschätzung zwingend erforderlich ist. Das haben die mittlerweile getan, die Behörden, und das an den Europäischen Datenschutzausschuss gemeldet. Und ähm, es gibt eine sogenannte Artikel-29-Gruppe, die hat Kriterien aufgestellt, auf deren Basis wurde diese Liste äh, erstellt. Und wenn man sich an, der, an, dem langhangelt, an diesen Kriterien langhangelt, kann man eigentlich am besten entscheiden, äh, wann man eine Datenschutzfolgeabschätzung braucht. Ähm, ich gehe mal jetzt kurz darauf ein, was im Gesetz steht. Laut, äh, laut DSGVO muss äh, eine Datenschutzfolgeabschätzung immer dann äh, durchgeführt werden, wenn eine systematische, umfassende Bewertung persönlicher Aspekte, also Profiling stattfindet oder wenn umfangreiche Verarbeitung sensibler Daten, also zum Beispiel Gesundheitsdaten, biometrische Daten oder Daten über Straftaten oder Verurteilungen bezüglich Strafrecht verarbeitet werden oder wenn systematisch öffentliche, öffentlich zugängliche Bereiche überwacht werden, also Stichwort Videoüberwachung. Alle diese drei Fälle sind, möglich, sind möglicherweise für Sie nicht sehr relevant. Ähm, ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, aber es äh, ist sehr speziell. Aber viel hilfreicher sind die Kriterien. Andreas, wenn ich, ich werde ein paar auflisten, ansonsten ja. unterbreche ich mich gerne. Nee, ähm, nee, ähm, ich denke, was das Wichtigste, äh, die wichtigsten Kriterien, also es gibt einen Kriterienkatalog von den Aufsichtsbehörden von dieser Artikel 29 Gruppe. Wenn mindestens zwei dieser Kriterien erfüllt, erfüllt sind, dann müssen Sie eine Datenschutzfolgeabschätzung machen. Ein Kriterium ist vertrauliche oder höchstpersönliche Daten, also typisch zum Beispiel Gesundheitsdaten. Aber auch andere, wie zum Beispiel Standortdaten, das heißt GPS-Tracking, GPS-Daten, äh, Finanzdaten, können unter Umständen durchaus zu besonders höchst äh, besonderen äh, vertraulichen Daten zählen. Zweiter Punkt, schutzbedürftig Betroffene, zum Beispiel Kinder, psychisch Kranke, Patienten, Senioren, Asylbewerber, das ist das, was auch die Aufsichtsbehörden an, an, an Beispielen aufzählen, sodass sie ein Gefühl dafür kriegen können, okay, wenn sie zum Beispiel beides abdecken, sie haben Gesundheitsdaten von Kindern, dann haben sie schon zwei Kriterien erfüllt, sind sie also zum Beispiel in der Situation. Ansonsten zählen eben die typischen äh, Verdächtigen, sage ich jetzt mal, wo man sagt, okay, ähm, wenn Bewertungen stattfinden, also Profiling stattfindet, ähm, das ist sicherlich mit entsprechenden Risiken verbunden, automatische Entscheidungs Findung, typisches Stichwort Algorithmen, mhm. äh, ganz wichtiger Punkt. Das sind ein paar dieser Kriterien. Ja, herzlichen Dank. Also Sie merken schon, die Kollegen leben das Thema wirklich. Ne? Und Aber ich glaube, Sie merken auch an der Stelle, was das für ein Aufwand ist. Und wir stehen wirklich wöchentlich mit den jeweiligen Landesbehörden in Kontakt, weil ganz zum einen werden die unterschiedlich ausgelegt, zum anderen Gibt es immer wieder neue Veröffentlichungen? Jetzt sind ein paar Dinge angesprochen worden, die nicht auf der Folie direkt zu finden sind. Dazu noch mal der Hinweis: Das Webinar wird Ihnen zur Verfügung gestellt, sofern Sie dies wünschen, ja, sodass Sie halt dann auch gerne noch mal das Gesamte hören und sehen können. Natürlich nicht das, was im Chat geschrieben wurde, selbstverständlich. Ja, kommen wir noch mal zu einem anderen wichtigen Thema, was in der Praxis wirklich ein ja, sehr umfangreicher Aufwand darstellt. Das ist mal jetzt global beschrieben als Vertragsmanagement. Das ist also beim Aufbau eines Datenschutzmanagements ist das Vertragsmanagement, also alle Verträge, bei denen eine personenbezogene Verarbeitung zum Tragen kommt, entscheidend. Timo, wie sollte man da am besten vorgehen? Erstmal muss ich überhaupt wissen, mit wem habe ich solche Verträge? Also ich muss mich zusammenfassen. Wer sind meine Dienstleister in solchen Bereichen, die irgendwie personenbezogene Daten bekommen? Der nächste Schritt ist dann, ich muss mir ansehen, entweder durch den Datenschutzbeauftragten oder andere äh, Personen, die dort äh, fachkundig sind, welche Daten an der Stelle, durch den diesen Dienstleister erhoben werden, äh, verarbeitet werden, ins, zusammengefasst. Der nächste Schritt, Nummer drei, ist dann, dass ich halt mir angucke, okay, welche Vereinbarung habe ich denn sowieso schon getroffen? Gibt es eventuell schon Auftragsverarbeitungsverträge an der Stelle oder brauche ich sie? Und Zudem gehört dann auch dazu, ich muss die Verträge, die schon existieren, auch schon lange vor, bevor die DSGVO in Kraft getreten war, eventuell jetzt anpassen. Sind die noch in dieser Form gültig oder muss ich hier in irgendeiner Form nacharbeiten? Genau, man sieht also hier, das ist wirklich ein ganz entscheidendes Thema und oftmals hat man die Situation in Unternehmen, dass auch zum Teil die Geschäftsordnung gar nicht mehr weiß oder die Bereiche, die da entscheidend sind, welche Verträge gibt es? Also hier ist wirklich viel Arbeit in der Regel. Ein anderes Thema ist das Datengeheimnis und auch das Thema Schulungen. Auch wenn die Verpflichtung auf das Datengeheimnis in der DSGVO nicht mehr ausdrücklich geregelt ist, empfiehlt es sich, dass die Mitarbeiter dennoch darauf verpflichtet werden. Michael, weshalb würdest du das empfehlen? Was sollte sonst noch getan werden? Genau, also wichtiger, wichtiger Aspekt ist die Nachweisbarkeit, dass man äh, die, die notwendigen technischen und gerade auch in diesem Beispiel organisatorischen Maßnahmen ergriffen hat und äh, die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und äh, entsprechende Schulung ist ganz klar eine organisatorische Maßnahme äh, und da äh, jeder Verantwortliche und auch Auftragsverarbeiter sicherstellen muss, ähm, dass äh, die Mitarbeiter als Beispiel eines Unternehmens auch tatsächlich die personenbezogenen Daten nur auf Weisung der, der Geschäftsführung verarbeiten, also nur, nach nur gemäß dem äh, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit, mhm. also gemäß den dokumentierten Prozessen, ähm, ist es absolut anzuraten und im Prinzip implizit immer noch erforderlich, diese Verpflichtung aufs Staten durchzuführen. Auch wenn es nicht mehr explizit gefordert mhm. wird. Genau. Was würdest du sonst noch empfehlen, was auch das Thema Schulungen angeht? Genau, also Schulungen sollte man auf jeden Fall äh, äh, ähm, ähm, entsprechende Maßnahmen ergreifen. Das liegt in der Verantwortung immer der ja, Geschäftsführung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. Der Datenschutzbeauftragte ist aber eben genau dafür da zu unterstützen äh, in jeglicher Hinsicht. Im Zweifelsfall kriegt der wahrscheinlich auch den Auftrag dann typischerweise in den meisten Unternehmen die Schulungen dann auszuarbeiten und durchzuführen. Ähm, aber das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Genau, wichtige Punkte, um nicht nur den Datenschutz im Unternehmen anzuheben, sondern gleichzeitig auch die IT-Sicherheit. Ne? Das geht dann meist ineinander über. Wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Thema. Das ist vielleicht auch so der Auslöser mal gewesen, als die 1995 definierten äh, ja, Datenschutzverordnung abgelöst wurden, jetzt endlich. Das sind die betroffenen Rechte. Das Unternehmen ist in der Pflicht, die Betroffenen ausreichend zu informieren. Das ist ein Satz, der jetzt mal so recht einfach klingt, aber die Rechte der Betroffenen, das sind wir alle, das sind die Bürger, das ist ein Mitarbeiter, ein Kunde, ein Lieferant und äh, die, einerseits ist die, äh, sind die Rechte der Betroffenen erhöht worden, auf der anderen Seite bedeutet es für Unternehmen auch ein sehr hoher Aufwand, diesem gerecht zu werden. Deswegen machen wir Sprung in die nächste Folie. Welche Rechte haben denn Betroffene, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten nun? Timo, was sagst du dazu? Das erste Recht, auf jeden Fall gerade schon angesprochen, nämlich das Recht auf Information. Sie müssen informiert werden, wenn eine Verarbeitung in irgendeiner Form stattfindet. Sie, müssen, Sie haben das Recht, dass Sie Auskunft erlangen über die gespeicherten Daten. Gegebenenfalls haben Sie dann auch das, das Widerspruchsrecht, dass Sie diese Verarbeitung in dieser Form nicht mehr haben möchten. Und insbesondere auch häufig, wenn Sie Widersprechen kommen dann die, kommt dann der Punkt, okay, Berichtigung äh, als einen Punkt oder aber die Verarbeitung, die, die Daten, die gespeichert sind, zu löschen oder aber auch einzuschränken. Ähm, also die Verarbeitung dieser Daten einzuschränken, also nicht komplett löschen, zu müssen. Als letztes äh, ist dann da noch das Recht auf Datenübertragbarkeit, also dass Daten äh, von bisherigen Verarbeiter an jemand anderen, an einer anderen Verantwortlichen übertragen werden müssen. An dem Punkt ist dann auch noch wichtig, wie reagiere ich denn, wenn irgendeines dieser Rechte eingefordert wird von einem Betroffenen, was muss ich dann machen? Das sollte möglichst bevor dieser Fall eintritt definiert werden, damit eben nicht dann die Hände in die Luft gerissen werden und schreiend im Kreis gelaufen wird, sondern dass dann ein Prozess bereits existiert, man einfach nur hingehen muss, okay, wer ist jetzt zuständig, wer antwortet diesem, diesem Betroffenen, der sein Recht einfordert, was muss weiter passieren? Ja, du hast recht, das ist eine ganze Menge. Und äh, das beginnt ja schon damit, dass man in der Regel noch nicht mal mehr oft weiß, wo kommen denn meine Daten überhaupt her. Das ist ein Problem. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, äh, um mal dieses äh, am Beispiel der Videoüberwachung deutlich zu machen. Dieses Schild kennen Sie alle in der, der oder ähnlichen Form, mal rot, mal blau. Das ist bei äh, alt, jetzt muss es so aussehen, dass man muss ein Muster aus unserem Hause, und das ist jetzt ähm, hier mit umfangreichen Informationspflichten. Das heißt also nicht nur die Namen, der Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen, sondern auch wer der Datenschutzbeauftragte ist. Und In unserem Fall das ist es der Kollege, der hier mit sitzt, sondern auch der Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die verfolgt werden, sowie die Speicherdauer. Das ist jetzt ein Muster. Das kann hier auch anders sein. Aber Sie sehen, was das für ein Aufwand in der Praxis ist. Das heißt also, wenn ich in einem Unternehmen äh, man schauen möchte, sind die schon DSG, äh, DSGVO-konform, brauche ich nur mal nach außen gucken, auf das Schild, dann sehe ich schon, ob da was umgesetzt wurde oder noch nicht. Und so betrifft es natürlich ja alle Bereiche, die Timo gerade angesprochen hat. Auch wenn es um die Datenverstöße geht, ähm, gibt es Veränderungen und die Frage dabei, welches Vorgehen ist bei Datenverhandlungen, also Fälle, bei denen es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten gekommen ist, wie ist dabei vorzugehen? Michael. Ja, also ganz wichtig ist, dass man, äh, dass der Verantwortliche, ja genau, dass der Verantwortliche äh, die Datenverletzung, die Datenschutzverletzung unverzüglich meldet ähm, und zwar spätestens äh, aber nach 72 Stunden äh, nach Erkenntniserlangung von dem Datenschutzverstoß und zwar der zuständigen Aufsichtsbehörde, also für alle beispielsweise in Niedersachsen ansässigen Unternehmen gilt dann die äh, Landesbehörde in Hannover als zuständige Aufsichtsbehörde. Ähm, außerdem kann es sein, dass die Betroffenen zu informieren sind und zwar immer dann, wenn es ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten der Personen gibt, dann äh, ist sogar, sind sogar die Betroffenen zu informieren. Ja, das heißt also auch hier äh, ist es wirklich entscheidend, wie das Unternehmen sich auf so etwas vorbereitet, weil auch das kann dann auch zu drakonischen Strafen kommen. Wir haben jetzt so die wichtigsten Punkte in der Praxis mal besprochen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben allerdings jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Deshalb wollen wir so ein paar Fragen nochmal hier versuchen zu beantworten. Also die erste Frage, die so aufgetaucht ist, war die: Muss ich jetzt überall Einwilligung verlangen, um DSG, DS, Moment mal, kann man schwer lesen, DSGVO konform zu sein? Michael, was sagst du dazu? Ja, danke für die Frage, die brennt mir auch sehr <lacht> auf dem Herzen. <lacht> Nein, auf keinen Fall brauchen Sie überall Einwilligungen und lassen Sie sich das auch nicht einreden. Teilweise erleben wir im Moment die Situation, dass Einwilligungen an Stellen eingeholt werden, wo es tatsächlich schädlich ist. Beispiel, ja. Einwilligung ist eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Wenn Sie eine Rechtsgrundlage haben, wie beispielsweise ein Gesetz, das die Verarbeitung fordert, oder einen Vertrag, auf, aufgrund dessen die Verarbeitung notwendig ist zur Erfüllung dieses Vertrages, dann haben Sie eine Rechtsgrundlage. Genau. Und dann Finger weg von Einwilligungen an der Stelle, das macht es schlimmer, dann, werden Sie, dann kommen Sie in eine Rechtsunsicherheit. Das ist nicht hilfreich. Ja, danke. Das ist, man hat ja eine Flut von Mails und Informationen bekommen zu diesem Thema in letzter Zeit. Noch eine Frage, wir hatten ja kurz das Thema Datenschutzbeauftragter angesprochen, jetzt kam natürlich die Frage auf, wann ist denn ein Datenschutzbeauftragter notwendig oder wann muss man einen benennen, Timo? Da gibt es grundsätzlich erstmal drei Kriterien. Das erste Kriterium ist sehr, sehr direkt, kann man sehr direkt so sagen, also wenn zehn Personen ständig in Auto, mit, einer, mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, Automatisierte Verarbeitung heißt hier in elektronischer Form, dann äh, ist definitiv ein Datenschutzbeauftragter notwendig. Das ist, äh, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, ist das BDSG als Quelle. Äh, dann ist der nächste Punkt, wenn als Kernaufgaben in besonderem Umfang äh, Daten aus den sogenannten besonderen Kategorien, also besonders sensible Daten, verarbeitet werden, so wie äh, Sexualität oder in, etwas in der Art. Dann ist es auch auf, auf zwingend notwendig, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen und wer, immer dann, wenn man eine Datenschutzfolgeabschätzung, von der wir jetzt schon ein bisschen Einblick erlangt haben, ähm, anfertigen muss, also nicht nur so, das macht, wenn man da so viel Spaß dran hat, sondern weil das aus welchen Gründen auch immer zwingend erforderlich ist, mhm. dass man die anfertigt, dann muss auch ein, äh, ein, ein, ein äh, Datenschutzbeauftragter benannt werden. Das hat aber auch, äh, das reflektiert sich auch auf sich selber, weil diese Datenschutzfolgeabschätzungen sind nicht ganz trivial. Das heißt, das sollte auch sowieso jemand machen, der weiß, was er da tut. Deshalb ist es besser, das den, den Datenschutzbeauftragten auch machen zu lassen. Genau, das ist ein interessanter Hinweis. Ne? Das könnte, hätte ich nicht besser sagen können. Also wenn möglich einen externen Datenschutzbeauftragten benennen. Das Thema Datenschutzfolgeabschätzung ist ja auch nochmal aufgetaucht. Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. Michael, vielleicht trotzdem kannst du nochmal ganz kurz das Thema ansprechen, nämlich wann muss zwingend eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden? Ja, da muss ich, kann ich, mal, kann ich mal ein paar Beispiele nennen. Ich gucke einfach mal selber in die Liste rein, die von den Behörden veröffentlicht wurde. Ähm also, zum Beispiel stürzen sich die Behörden sehr stark auf Fahrzeugdatenverarbeitung. Das ist ja gerade sehr aktuell bezüglich der innovativen Mobilitätsdienstleistungen, die sich viele Autokonzerne mittlerweile auf die Fahne geschrieben haben, dass sie zum Mobilitätsdienstleister werden. Der Umbau, den haben Sie ja sicherlich mitgekriegt, was da in der Fahrzeugbranche unterwegs ist. Das ist so ein Beispiel. Ähm, dann sämtliche Arten von Scoring auf jeden Fall, von äh, Profiling-Möglichkeiten. Ähm, Bewertungsportale, wenn Sie ein Bewertungsportal betreiben. Ähm, als Beispiel, was habe ich noch für ein Beispiel? Betrieb von Dating- oder Kontaktportalen, noch so als Beispiel. Ja, ja? also danke für die Antwort. Das, das, das Thema ist wirklich jetzt nicht in zwei, drei Minuten kurz zu erklären. Zum Teil veröffentlichen auch die Behörden sogenannte Positiv- oder Negativlisten, an denen man sich orientieren kann. Mein Vorschlag wäre, zwei Fragen, denke ich mal, kriegen wir noch rein. Zum einen ist die Frage hier, woran kann ich mich orientieren, wenn ich ein Datenschutzmanagementsystem aufsetzen möchte? Das ist eine Frage für unseren Spezialisten Timo. Grundsätzlich noch gibt es da nicht so viel. Das wird mit Sicherheit auf Dauer kommen. Wer aber schon reagiert hat, war die VDS. Kennt man vielleicht insgesamt für Vorgaben, die, die sich mit Versicherungen auseinandersetzen. Die haben die Richtlinie 10.0.10, -10, also 1.0.0.1.0 veröffentlicht. Ähm, die ist komplett frei verfügbar. Die kann man sich einfach runterladen und dann ähm, anfangen umzusetzen, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man das möchte. Und äh, die ha hat den Vorteil, dass sie explizit auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten ist. Das ist eher weniger was für Großkonzerne, aber das ist was für ähm, Leute, für, für halt Unternehmen so ab zehn Mitarbeitern, können die perfekt dieses Ding nehmen und anfangen umzusetzen. Das ist für die sehr passend gestaltet. Ja, und die Dankeschön. Die letzte Frage geht auch in diese Richtung: Ich baue gerade ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf. Muss ich den Aufwand für ein DMS betreiben? Grundsätzlich, ja, den Aufwand muss man natürlich trotzdem betreiben, aber man muss nicht doppelten Aufwand betreiben. Die ISMS, Informationssicherheitsmanagementsysteme und DSMS sind voneinander, sind, stammen voneinander ab. Die SMS wurden quasi auf der Basis von, von den Strukturen von ISMS aufgesetzt. Das heißt, natürlich lassen die sich ineinander integrieren. Da wurde zwar noch keine Anleitung für geschrieben, wie das am besten zu bewerkstelligen ist, aber wenn man das eine ansetzt, ist das, die Erstellung des anderen, zum Beispiel bei der Prozessanalyse, das gleich das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten mit zu erstellen, äh, gar kein großes Problem. Gleiches gilt natürlich, wenn man schon ISMS hat, dann kann man relativ einfach da auch einfach ein DSMS integrieren, dass man äh, nicht den ganzen Aufwand noch ein zweites Mal machen muss. Prima, herzlichen Dank. Ja, dann sagen wir alle drei nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, wir konnten etwas Licht in diesen ganzen Datenschutzdschungel bringen. Und falls Sie Fragen haben, ich habe oder wir haben die Telefonnummer hier eingeblendet. Sie können uns auch gerne eine E-Mail senden, falls wir nicht alles jetzt hier beantworten konnten. Wir kommen auch gerne zu Ihnen ins Haus, beraten Sie kostenfrei. Und ja, besten Dank und einen schönen Tag noch.